Willkommen zu Boomerang Fu, einem cuten äh, PvP-Spiel, wo ich und Ingi und jetzt zerfetzen werden und äh, ja. <lacht> äh, hallo, ich bin der Ingi. Perfekt, das lassen wir Die Charakter auswählen. Nee, warte, ich muss dich erstmal einladen, Moment. Ja. <lacht> okay. Ich wow, bin einfach rein. alleine, du bist nur im Hintergrund. Ich wohne als wärst du der NPC, ja. <lacht> irgendwie wollte eigentlich vorbeikommen, aber Corona existiert, deshalb äh, ich bin jetzt irgendwie diesen NPC. <lacht> okay, also es gibt Eggplant, es gibt eine Kiwi, es gibt eine Banane, Milch, Melone, Donut, Sushi, Karotte. Äh ja... Mike, ich kann aber auch. Das ist sehr komisch. Eiscreme und... Ja, wow, warte, Moment. Wie ich jetzt mal hier? Ich bin die Banane. Wie du aussiehst, Ufu. Eigentlich würde ich Meloner sein, aber die guckt so böse. Ich könnte aber auch Tricky sein. Dicky. So ein der Donut ist auch süß. Der Donut. Ja. Oder ich spiele <lacht> Banana. Okay, Banana gegen Milch. Yeah, Banana Milch! Let's go. Let's go! Jeder gegen jeden in Teams. Goldener Bumerang. Halt den goldenen Bumerang fest. Ich spiele jeder gegen jeden erstmal. Ja, komm, let's go. auf <lacht> Oh. Okay, das ist lustig. <lacht> okay, die Steuerung ist cool. Ja! <lacht> <lacht> er hat mich... Er hat mich... Oh. oh! Replay, replay! Ja, das muss man doch schön zeigen. Schön speichern. Guck mal. Ich oh. hat dich oh. einfach oh. um. hat mich oh. einfach... Oh, die Waffen süß aus. Was macht das hier eigentlich? Man kann einfach schlagen. Combat. Komm mal her. Nein! <lacht> ich bin einfach reingelaufen. In das Neuen. Nein! Ah. Nein! <lacht> ich bin ausgelaufen! <lacht> ausgelaufen! Alter, war das unfair! Hä? <lacht> ah, ich geh nicht okay. okay. <lacht> oh, Mann. Mann! Was ist das denn? Verwirrt! Nein! Ich bin verwirrt, ich schlag mich selbst! Nein! Oh mein Gott! Ja! Nein! <lacht> nice! Ja erstmal wird schlecht. Der tötet mich erstmal. Chinese, komm mal her hier! Oh, LOL! LOL! Du hast bei dir gelandet! <lacht> ich konnte Ich konnte den steuern! Ich konnte den steuern! Oh, die mehr ja, bist cool. du Durch Mauern stürzen. Ey Ingi! Ey Ingi! Ey Ingi! <lacht> <lacht> Hä? Was? Wie hab ich dich nicht gekillt? <lacht> Was? Ich hatte ein Schild. Lol, <lacht> no, let's off. Oh, Warum bist du so schnell? Hey, soll mal stehen! Ja, das ist meine Superkraft, ich bin halt schnell. Oh mein oh, Gott! Oh, <lacht> oh mein Gott! <lacht> Du bist jetzt schon sterben. Was?! Nein, nein, nein! Oh, hallo, Ingi. Na, schönen Tag heute, oder? Ja. Feuerbomberaag! Oh mein Gott, ich muss weg hier. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Nein! Oh nein! Ich liebe es, wie die Banane immer grinst. Ich wollte eigentlich die Banane spielen. Ähm. <lacht> Betrug, nein! Hä, wie hast du das gemacht? Hast du dich gerade versteckt? Alter, jetzt ist es Stuck da hinten, Banane. Oh! Nein! Nein! Nein! Hä? Hä? Wieso kann ich hier durchstampfen? Oh Gott, oh Gott. Ja, nein! Ja. Nee. Oh ja. mein Gott, das Spiel macht so viel Spaß. Ich find's sehr lustig. Aps. Nein、, nein, nein, Ich weiß, was du vorhast. Nicht weg. Wie kannst du dich verstecken? Wie machst du das? Ich hab... ich glaube, du hast dich selber angezündet. Dead. <lacht> You're dead. I'm dead. Äh, ich hab ein Buch aufgehoben und dann habe ich den äh, die Superkraft oh, verstecken oh, bekommen. Oh, oh Multi Oh, das ist keiner Park. Ja. Denkst du wirklich ich sehe dich da nicht? Ciao. Ich bin verbrannt. Nein! Hä? Ich Feuer ist doch eingesammelt. Bin ich, ich bin Merkt euch das, Kinder. Tja. Wofür war das jetzt? Äh. Du bist zu spät gekommen, zwei Minuten zu spät. Mann, okay, das ist mal komm ich früher. Okay. Ähm. Oh. Um. Okay. A okay. Banane gewinnt! Achievement! Achievement! Achievement! Wow, chili freigeschaltet! Ge geil! Die ist voll scharf. Hey, ich, oh nein, das wollte ich nicht. Du wolltest auch mit die Banane sein, jetzt tauschen wir mal. Ja! Yeah. Let's go! Ich glaube B kannst du pinken. Äh, ja, aber kann man, kann man. Tut mal B. Hallo! <lacht> Hallo! Hey! Was versuchst du denn da? Er hat mich einfach gefühlt. <lacht> Muss das, da ist das denn Du kommst einfach in die Aufnahme. <lacht> Nein! <lacht> Nein, meine Misch! <lacht> Willst du mich komplett verarschen? <lacht> <lacht> Nein! <lacht> das, das ist so cool, so... <lacht> Tele Chinese, Ingi! Haha! <lacht> <lacht> Nein! Tele Chinese ist so eklig, ne? Ist so OP. Ich habe im Trailer gesehen, es gibt eine Verwandlung, das nennt sich äh, irgendwie Explosion oder so. Ist gibt eine Explosion? Verwandlung? Nicht Verwandlung, ich meine äh, Upgrade, sowas also hier. Ingi! Äh. Wo ah, bin ich? Da, das... Ich bin... Äh. Ey! Ey, bitte aufhören! <lacht> Wie das aussah! Das ist jetzt bekommen! Koffie, ich bin richtig schnell! <lacht> ich bin... Hä? Ja, ja. Oh, mein Eis! Oh, Ach komm! Mein Eis hat dich getötet! Ja, genau! Yes! Tja, <lacht> aber ich glaube, ich gewinne das noch! Trotz die Siegwitze, also das... Nee, also da... ...habe ich was anderes gehört! Haha! <lacht> I won, I won! Ja. Milch gewinnt! Yee! Yeah. Ja. Check mein! Achievement, achievement, achievement! Hamburger. Hamburger. Hamburger! Hamburger! Hamburger! Burger! Hamburger! Burger! So gut! Okay. Ja! Kämpfen! Mit Brot! Juhu! Woohoo. Ja, wir wissen wie die Steuerung, glaube ich, geht. Ähm. Um. Einen hab ich. Oh, Doppelkill! <lacht> Alter! Alter! Meine Göttchen sind jetzt auf dem Boden! Das ist das Beste am Burger. Ich schlag jetzt einfach nur. Ich schlag jetzt nur noch. Okay. So! Oha. Kaffee ist tot. Haha! <lacht> Nein! Yes! Er <Jetzt>. Yes! <lacht> ja, der ist doch gebounced im Fuck. Wer <lacht> haben wir denn hier drüben? Einen toten Mitarbeiter. Haha, <lacht> du auch! <hast ihn. lacht> ich hätte ihn doch lieber werfen sollen. Mike, wir müssen es wirklich treffen, dass wir das Spiel mal vernünftig spielen können zusammen. Ja. Nein! Nein, nein, nein! Ich hab's auch grad gesehen, ich wusste wegrennen, aber es war schon zu spät. Nein. Einen hab ich. Bisschen Oh! LOL, Double Kill! Aber ich hätte noch meinen Partner, das habe ich gewonnen. Ah, ich bin da unten. Warum habt ihr. Warum hast du Schild? Komm Kaffee. Los, Tricky. Nein! Kapette ist tot! No. <lacht> <lacht> <lacht> well, it, it is They are dead! Ich mag Explosive Bomben nicht. Das hast, das hast du gut gemacht, mein explodierender da uh, ja. Ja, und wann kriegt ich man mein Brommerer wieder? Oh, oh, oh! <lacht> oh! Oh, Telekinese gefällt mir aber sehr! <lacht> Hallo, Hingi! <lacht> <Ja>. Nein! <lacht> Dein fucking Sportsfreund! <lacht> <lacht> Boah, das wirst du doch bereuen, Hingi! Oh, Mike, das ist jetzt das komplette Gegenteil, ne? Du bist Frost und ich bin Feuer. Ja! Kaffee war gerade koffiert, hast du es gesehen? Ja. Voll oh, nicht lustig. Ich hab mich gerade selbst worden und. Ich oh. dumm. Hast du gerade Selbstmord begangen? Ja. Oh! Oh! Oh! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Warum kannst du noch rein? Kaffee heiß. <lacht> <lacht> Heißer Kaffee viel zu heiß! Heißer Kaffee! Nein. Nein. Nein. Nein. Was ist denn das? Da Schaffst worden? das? <lacht> das <ist Nein. lacht> Jetzt brauchen wir nur noch einen Sieg. Einen. Ähm, ich mag die Arena überhaupt nicht. Oh, das nee, ich auch nice. nicht. Oh, das ist nice. Ja, ja, ja, ja ja. Na! Ja. Ja. Hä? Du bist auch gestorben. Das zählt nicht. Ja, okay, das zählt auch nicht gut. Das ist gut. Das Spiel ist, das Spiel ist fair. Sehr fair. Oh, Telekinese. Ja! Nein Kaffee Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Team Chill gewinnt. Egal, Team Chill. Jetzt geht's und Chill. Gibt <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Outfits? Anscheinend, ich wusste es auch nicht. Wer das auf jeden Fall war noch so viel sucht. Bist du ja. was? Ich wollte gerade dich angreifen, weil Ingi böse. Oh, nice, gut. Nein, hilf mir Die <lacht> Reifen mich! Die mich! Die Katze, mich! mich! das Katze, mich! Die Die dauert Die Moment. <lacht> Na! Du lässt dich aber Nein, so Bumerang, so Bumerang, nein. <lacht> Hallo! Hallo! Lol! <Hallo. lacht> hast du gesehen, was ich gemacht hab? Ich rette dich. Ich rette dich irgendwie. Wie geht das? Ja. Einfach draufstehen. Einfach draufstehen bleiben. Yes! Ich ja! Ja. Urholla. Ja. Ja. Nein. Oh. Nein. Ich bin gestorben Ich muss dich beweisen. Direkt, wo der andere auch gestorben ist. <lacht> Nein! wie ist das an? Ich, glaub, ich bin kopf, ich bin koffiniert! Er hat mich ins Wasser gebracht! Der Boss! Niemand tötet meinen Freund! Nice! <lacht> yes, ich hab ein Schild! Hab ich einen getötet? Yes! Ah, ich hab ihn! Yes, ich hab ihn eingetötet! Yes! Das ist einfach zerquetscht. Ja. Zerquetschtes Eis. Ah, die botzen sind aber auch nicht ohne, ne? Ja, vor allem auf Mitte. Oh mein Gott. Nein. Inge, Inge, mich retten. Ja, ja, ja, genau, genau. Richtig. Nein, nein, ja, ja. Nein. Das war nicht Teil des Plans, ich bin. bin nicht ich jetzt gestorben. <lacht> <lacht> Teams von gewinnt. Ja! Yeah. Der Chief. Oh yeah. Ich bin eine glückliche Banane. <lacht> oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich spiele die. Ah, uh, warte, falsch glaub ich. Die sieht lustig aus. Voll traurig. <lacht> <lacht> okay, let's go. Ja. Goldener Bumerang. Goldener Bumerang. Halte den go goldenen Bumerang fest. Und wer hat ihn? Ich hab ihn! <lacht> Ich liebe diesen Modus. <lacht> Nein. Yes. <Hä>? Mann. <lacht> Warum macht man eigentlich so ein geniales Spiel im Offline-Modus only? Weiß ich nicht. Wo ist eigentlich der Goldene? Ach du hast den. Hey. Hey. Hä? Ja. Was eine lame Map für diesen Modus. Aber ohne Witz. Ja, kann ich doch gar nichts mehr machen. <lacht> ähm. <lacht> Nein, ich brenne. Nice. Verdammt. Das Spiel ist echt cool. Auch wenn es ein bisschen teuer ist. Es ist trotzdem ziemlich cool. Aber gerade als Rabatt. Ich kann es jetzt nicht so teuer tatsächlich. Nein! Danke. Ich finde die anderen Spielmodi besser, einfach nur wegen dem Delay, den ich habe. Mit dem Delay ist er nämlich. Ja. <lacht> <lacht> Wird das noch was? <lacht> Mann! <lacht> das, ist so, das ist so scheiße, ich kann nichts machen! Ich glaube, den Spielmodi muss man auf jeden Fall mit mehr als nur zwei Personen spielen. <lacht> <lacht> Wisst ihr? Ihr wundert euch, warum so wenig Videos mit Mike kommt? Um. <lacht> ähm... <lacht> ich zerstöre ihn immer. Das ist das Problem. Nein, er ärgert mich. Nur ärgere ich dich? Du ärgerst mich dann nicht! Oh fuck, ich hab... Yes! Fuck! <lacht> Man hat den viel zu schnell äh, geschafft. Man hat das viel zu schnell geschafft. Jetzt, yes, er brennt! Tja, komm her. Komm da hin. Fertig. Ist das so irgendwie? Nein! <lacht> Dankeschön, den nehme ich gerne an mich. Vielen, vielen Dank dir, Herr. <lacht> yes, <dear. lacht> Mit der gleichen Taktik, die du angewendet hast, <lacht> dich ausgetrickst und <lacht> gewonnen. So, mein Pumperan. Nein. Das ist es? Ey, ey, ey. <lacht> Frech! ist hey! meiner! <lacht> Gewonnen! Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich einfach Like, Freund, schaut bei Ingi vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Das kann er ziemlich gut gebrauchen. Oh mein Gott! Neuer Favorite Character. Mein neuer Favorite Character. Let's go! <lacht> Wir, wir streiten uns übername. jetzt doch ein bisschen auf, auf Screen und äh, ja dann äh, bis zum nächsten Mal. Ich bin so traurig. <lacht>